Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Hast du noch eine Angewohnheit, die du eigentlich gar nicht tun möchtest, die sündig ist? Und du fragst dich, warum mache ich das noch? Ich möchte das doch gar nicht. Das ist genau das, was Paulus beschreibt, Also er sagt, er macht das, was er nicht möchte, er tut nicht das, was er möchte. Er schreibt davor, dass es so ist, wenn man im Fleisch ist. Wenn wir im Fleisch wandeln, dann machen wir nicht das, was wir möchten, sondern das, was wir nicht möchten. Deshalb sind wir auch aufgerufen von ihm, Gott nicht mehr im Fleisch zu wandeln, sondern im Geiste, das heißt in unserer neuen Schöpfung. Wenn wir zu Jesus gehören, dann sind wir in ihm wiedergeboren. Wir sind aus Gott geboren, aus Gott und in Jesus wiedergeboren. So neue Schöpfung ist Geist, wie ist vollkommen rein. Solange wir in Jesus bleiben, können wir das tun, was wir wollen, und müssen nicht das tun, was wir nicht wollen, wenn wir im Geist leben. Jesus sagt, wenn wir in ihm sind, dann können wir gute Werke vollbringen. Wenn wir aber seine Liebe verlassen, dann bleiben wir nicht in ihm. Wenn wir die Liebe verlassen, dann beschmutzen wir uns. Und dann fangen wir wieder an, das zu tun, was wir nicht möchten. Wenn du noch so eine Angewohnheit hast, dann bedeutet es, dass du noch irgendwas in deinem Leben hast, das dich davon trennt, wieder in die Liebe von Jesus zu kommen. Denn Jesus zieht uns immer wieder zurück zu ihm. Er zeigt uns, was wir loslassen sollen, damit wir wieder in seine Liebe kommen. Ich bin auch schon mal ein paar Mal aus der Liebe raus. Aber Gott hat mir immer klar gemacht, was der Grund ist. Und wenn ich dann auf ihn gehört habe und abgelassen habe, dann war ich wieder in der Liebe. Und dann habe ich nicht mehr das getan, was ich nicht wollte. Aber wenn ich aus der Liebe draußen war, dann habe ich eine Angewohnheit, eine sündige Angewohnheit, die ich dann wie von selbst tue. Aber wenn ich wieder in die Liebe komme, dann ist es absolut kein Problem mehr, dann mache ich das nicht mehr. Weil wir dann in Jesus sind. Wir sind dann vollkommen rein. Er hat uns wiedergeboren. Zu einer neuen Schöpfung. Die frei von der Macht der Sünde ist, weshalb der Tod überwunden ist. Es sind keine Sünder mehr. Wir sind rein. Jesus sagt, wir sind rein. Das sind wir, weil wir in ihm sind. Und aus Gott in Jesus wiedergeboren. Das kannst du alles in Gottes Wort wiederfinden. Es steht alles niedergeschrieben. In der Bibel kannst du es nachlesen. Dort steht auch, dass die alte Natur mitgekreuzigt wurde. Das Alte ist vergangen. Wir haben nicht mehr die sündige Natur. Sie ist von uns gewaschen. Wenn wir zu Jesus gehören, können wir keine Ausrede mehr bringen für die Sünde, die wir tun. Und Paulus schreibt auch, da die Sünde ihre Macht über uns verloren, sind wir jetzt in der Lage, zu einer Versuchung Nein zu sagen. Es gibt noch Versuchung, aber wir müssen nicht mehr mit der Sünde kämpfen. Es gibt noch Versuchung, aber wir haben die Macht, Nein zu sagen. Aber auch ja, es kann passieren, aber wenn es passiert, dann holt uns Gott wieder zurück. Denn Gott gibt uns nicht auf. Er sorgt dafür, dass wir den Lauf vollenden. Aber such keine Ausreden mehr für deine Sünden. Du kannst nicht sagen, es liegt daran, dass hier noch die sündige Natur, das stimmt nicht, die ist weg, die ist mitgekreuzt, tot von dir gewaschen. Du hast gesündigt, weil du dich dazu entschieden hast. Deshalb bring keine Ausreden. Wenn du Ausreden bringst, dann bringt es auch nichts, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, bitte vergib mir meine Sünden. Und im Nachhinein denkst du dann aber, es liegt ja sowieso nur drin, dass ich dies und jenes. Liegt ja gar nicht an mir. Stimmt nicht. Gib zu, dass du dich dazu entschieden hast, die Sünde zu tun, dass es falsch war. Denn du bist nicht mehr in Jesus seiner Liebe. Also nicht in Jesus. Weil du bewusst etwas getan hast, das nicht Gottes Willen entspricht. Eine Sünde. Es kann aber auch mal passieren, dass wir unbewusst sind. Aber solche Sünden führen halt nicht dazu, dass wir aus der Liebe rausgehen. Es gibt auch Sünden, die führen nicht zum Tod. Die sorgen nicht dafür, dass wir nicht in Jesus bleiben, weil wir sie unbewusst getan haben. Was auch oft als Ausrede gebracht wird, ist, dass die Leute sagen, ja ich bin halt so und ich werde mich nicht ändern. Und es stimmt nicht. Wir sind dazu aufgerufen, unsere Gesinnung zu ändern, also alte Gewohnheiten und Denkmuster abzulegen. Wir sind zwar eine neue Schöpfung, aber die Gesinnung muss trotzdem noch geändert werden.